Ich steht was Großes auf der Straße. Wer Und ist der Second in Command, wenn der Alex down ist? Benni, Benny, Benny. Benni, dann verteil deine Leute! Nicht alle auf einem Haufen! Direkt auf der Straße steht irgendwie Achtung, ein äh, LNG oder was. So. Benni, Befehl geben zum Verteilen! Timo down. Bin an ihm dran. Ist Benny noch bei Bewusstsein? Habt ihr einen Third in Command? Simon, dann wärst du das. Sind eh nicht so viele ab. Okay, ihr haltet euch von dem Geröllfeld fern, weil da gehen ständig Leute down. Gottlieb, bist du noch da? Ich bin da. Smoke vom Geröllfeld deployen und dann den gedaunten Kameraden zurückziehen. Mach weiter, C.P.A. Ich, ich helfe dem Matic gerade. Sobald also der Puls hat, kannst du weggehen. Ja. Gottlieb, erst Smoke deployen oder so. Passt. Okay. Oh, er da. Okay. Alex Was ist da? Ich bin wieder da. Alex, Moment. Moment. Divo ist auch mhm. da. Halte dich von dem Geröding fern. Irgendwas fickt uns da die ganze Zeit. Ich schmeiß ne Granaten. Ja, das Alle steht im Bunker, steht ein hey, G. Achso, oh, hallo Marco, wie geht's dir? Ah, oh, du bist tot. Alles klar, wer ist ab? Simon Simon ist ab, Simon ist ab. Dixie ist am wo ist Freddy? Okay. okay, Gottlieb, kannst du mal schauen ob mir reinkommt? Ja, ja. okay, Den ich komme. Man kann durchs Fenster klettern. Okay, dann rein, Wo ist Ich hab keine Ahnung. Simon, geht rein, ich glaub. Winter. Okay. Alpha. Alpha. Hört. An der Stadtgrenze, gefuckt, wir sind Combat and Effective. Ja, wir haben auch ein bisschen was abgekriegt. Schaut, dass ihr euch zumindest halten könnt. Ich bin noch okay, ich bin durchgegangen. Ich mach die Tür wieder zu. Nein, nein, ich bin auf der anderen Seite. Ach so, okay. Die Schüsse kamen durchs Fenster, nicht ans Fenster. Ah, nicht ans Fenster, okay. War ja. Verdammt, ah, ich wollte dich nicht verdrängen. <lacht> ich wollte einfach. Komm, was ist echt gefährlich? Zum Morgen. So, äh, rein im Fenster. Wie sieht's oben aus? Äh, nicht oben gewesen, ich geh schauen. Medic, Medic ins Haus. Ich bin Wasser. dabei. Komm nicht durch. Komm durch hier, ist ein Arm. Ach, Ach. Nee, ist äh, Wenn der Arm fertig ist, nochmal Herzbruch. Komm Kleiner Hinweis: Das Fenster nördlich von uns, wenn wir da haben. Ja, nicht hingehen. Okay. Gottlieb? Das was? Im roten Kringel eingezeichnet ist, war da Kass schon drauf? Kann ich nicht bestätigen, bin gerade im CPR Jack, ich übernehme für dich, ich komme rüber Ich gehe nach oben Wenn du den Marker bei T6 meinst, da ist ein Gunrun drauf gekommen, ja Okay, dann äh, der soll nochmal gecleanet werden, die Karte Wenn da nichts mehr ist, die Marker dann wegputzen Gebe ich weiter der Marker bei T6, kannst du bestimmt. Nein, nicht der ja bei T6, alles. beim Roten Kringel. Morning, Und bei Timo. T6 auch aufräumen, ja. Den Marker Hi. T6 hast du da aufgeräumt? Timo, du bist tipptopp. Achtung, ich bin im oberen Stock. Wer ist denn da draußen? Alex ja, ist draußen. Kommst du nicht ja durchs Fenster? Ja, das. das, ist das, das die Warum oh, oben der Medic? Simon ist draußen. Okay, also wir kriegen Beschuss aus Norden rein. Verstanden, vielen Dank. Bravo, wer ab ist, ist, das Haus weg. Richtung Ost. Ja, Bravo, habt ihr gehört? Ihr habt ein Befehl von einem Chef gekriegt. Ja. Ja, Wieso ja. ja. ist da Simon angewandt? Du hast zum Fenster ja. gegangen. Alex musste funken. Ich muss da Simon rein. Hab ich Hast du? Achso, verdammt, ich ja, ja. Unbekannt, <lacht> beschossen. <lacht> Gottlieb, dann gehen wir schon mal Ost zu Bravoli draus. Ich ja. ja, Simon ist am Anfang, ich brauch Hilfe hier. Ja, ich bin, da, ich bin, da, da, ich bin da. Ach, Ist nicht verstanden. Bischof! Verbinde seine Prost! Hallo! Hey! Sorry, ähm, um, wir haben dich irgendwie verloren. Ja, oh, kein Ding. Gottlieb! Ja, im Westen wir haben wir einen Bunker, der ist wahrscheinlich das, was uns gerade hier also so behakt. Timo okay, und Medic dann und Timo soll Kass bitte im roten Kringel auf der Anhöhe nordwestlich ich aufräumen. Wenn da noch was ist, soll er es ausschalten. Verstanden, da sind keine friendly in, in dir. Negativ, wir sind alle noch östlich der Ortschaft. Verstanden. Äh, okay, wir müssen wir kurz warten, gut. bis die Mann hat. Okay, okay. Fire mich Ja, ich muss mich mal gerade einmal verbinden. Nordwestlich ja, der Stadt Bagando ist ein rotes, eingekreistes ähm, Compound. Guck mal, ob du da aufräumen kannst. Negativ. Kann dir keinen Laser geben. Ich bin auf der anderen Seite der Stadt. Das ist das, was der Paul in rot eingekrinkt hat. Kann man rot machen? Hat wieder Puls? Check. Mach deinen linken Arm. Oder rechten. Okay. Ähm, um, beiden, ja, die beiden sich noch versorgen. Ja. Um, so. Anflugwinkel überlasse ich dir, weil ich es nicht sehen kann. Marco also und ich, wir gehen tief. das uh, ist uh, Alpha-Squad, Squad-Lead-down. Uh, second ja, also command Chef attacking over I heard you Alpha from lead Alpha copies Green, demarcation line has been updated, we are getting closer to you guys Copy that, uh, we are currently um, near uh, marker T5, over That is perfect, we are coming a little closer to you guys uh, street, I think that on the Alpha, versuche, um wir äh, zu Versuchen äh, Bravo, ist der Bravo-Leading? Ja, Hör weiter. Ja, ja. ja. Ich habe die grüne Demarkationslinie geändert, weil auf der Verbindungsstraße wir Ärger kriegen. Ich will, dass wir näher an Alpha ranrücken. Unser Sektor Alles ist nach first. Norden erweitert worden. Alles klar. Medic, wie schaut's aus? Wann kommt Okay, Gottlieb, wir springen ich mal rüber. Ich deine nein. Nein. Ihr habt noch einen Down, oder? Ja, sieht man das noch down. Ist klar. safe to crossen, äh, so zu crossen oder wenn du sprintest, ja. Verstanden. Aber es wird was rein oder so, ja, kriechen ist wahrscheinlich besser. hat null Sicht. Die beiden am MG aufgeschaltet. Perfekt. Timo, ihr Rot ist wieder auf dem Bein. Schaut, dass ihr langsam Richtung Norden vorrückt und ein bisschen aus dem Wald ran, um die ganze MG-Stellung vor uns zu suppressen, Richtung Nordwesten. Ja, so ja. gut, das wenn wir auch an. eine erhöhte Position kriegen, wo das MG uns auch mal ein bisschen Feuerschutz auf offener Fläche geben kann. Ja, ich versuch's, wenn es möglich ist, aber jetzt richtet erstmal Richtung. Check. Uh, aus dem Wald raus Feuerlinie zu bauen um zu pressen, was sich soll, gilt Okay Da auch irgendwo die Ja, ich bin hinterm Baum Okay Gott, ja, wir gehen durch den Norden an die Wand Einer down Verstanden Fuck. Ich bin an ihm dran. Das ist Marco. Ich hab Marco. Er hat keinen Puls. Brauchst du Hilfe? Äh, nee, schau du mal, dass du äh, den Kass beschäftigt hältst. Etwas weiter östlich vom roten Kringelmarker ist noch eine Straßensperre. Die hat auch keine Friendlies in der Nähe. Die kann er auch nach eigenem Ermessen engagen. Durchhalten, Marco. Achtung, Zivilist. Zivilist. Was, Zivilist? Achtung. Meine Fresse, hier ist alles dabei. Noch einer da unten von unten. So, Marco ist wieder hier. Jo. Ist der Bravo Lead noch ab? Ist der Bravo Lead noch ab? Bravo von Lead. Negativ Alexik hier. hier du Hilfe. Benny, hörst du mich? Äh, Im Norden von Bagando, da wo ich du vorhin bei T72 ausgeschaltet hast. Kannst du da mal drüber gucken und schauen, ob du noch irgendwas und findest? Alpha von der rechten. Ja, welcher wohl? Noch mal, ja. Alpha von Lead. Hast du es da einen genauen? Äh, Alpha's Lead hört. Frage euer Status? Dran. Äh, immer noch im Treatment vom Squad Lead, aber sollte demnächst wieder einsatzbereit sein. Wir haben extrem viel Blut verloren, aber wir könnten vordrücken. Ja, dann Meldung geben, wenn euer alter FTL wieder ab ist. Verstanden. Alpha out. Wie sieht's aus bei euch? Blut ist drin. Achtung, scheint jetzt aus. Ja. Und, Und der Kass soll bitte auch so, äh, die Marke aktualisieren, dass wir wissen, was er wirklich äh, erledigt hat habe ich ihm gesagt. Okay, weil die alle noch stehen. Jetzt aus, guck ob er Puls hat. Ich muss hier decken. Dabei. Dabei. Okay, <lacht> er ist dabei. <lacht> <lacht> <lacht> dann, also, wir kämpfen einen einem PCR, der nördlich der Stadt <lacht> Straßensperre ist. Hello. Wer ist bei Bravo noch ab? Yeah. Wie viele? Drei von sechs? <lacht> Aber <lacht> euer Chef rührt sich nicht. Also vier von sechs, ja? Was ist euer Chef da noch? Blut ist die Hockey. Ja, wir holen ja, mal fixieren. Ja. Bravo, ist euer Chef da noch? Der liegt hier. Negativ. Bravo, alle Leute auf die Schultern nehmen, die liegen und dann ran an die Hausmauer in eurem Norden. Bravo, alle ran an die Hausmauer. Wer nicht laufen kann, der wird auf die Schultern genommen. Ran an die Hausmauer im Norden. Jalla, jalla. Alle Richtung Norden, alle Richtung Norden. Alle Richtung Norden, zurück. Alex, dann halte ich wieder die Klappe. Sind deine Leute? Nee, das schon wollte ich. noch also. oh. was. Ja. So, in die Richtung. Gottlieb ist übrigens Alpha. Grob. Holy shit. Bisschen weiter rechts im Wald. Muss so, ich kurz orientieren. Wir sind. Ja. Yeah. ja, wir sind zwar ganz leicht in Alpha-Territorium, aber es ist okay. Die sind noch hinter uns. Information, wir haben im Süden noch ein MMG stehen Alpha von Lead Smoke out Immer noch down Könnt ihr langsam mit euren Leuten hier an die Gebäudewand rankommen, wo ihr uns seht? Verstanden, ja, das war gerade der Plan äh, Wir rücken ja. vorwärts, äh, stoßen dann zu euch, okay? Ja, das war gut Wenn wir dann noch da sind, ja Rot Rest zu dem Haus. Okay. Was drinne? Okay, wenn Kass sich langweilen würde, wäre es gut, wenn er uns in diesem Limbus, wo keine Marke sind, aber wir viel Feuer reingekriegt haben, dazwischen mal aufklären könnte. Da ist so niemands Land, wo keine Marke sind, aber da fickt uns immer was. Da soll er uns bitte aufklären. Weißt das du, was ist ich meine? Genau, Switchyfield. viel es auf der Map. Ja, es ist da beim Schiffzug Bagango. Bei da ist kein violetter Marker, aber da kriegen wir immer wieder Feuer rein. Verstanden, dann gehe ich weiter. Ich bin Brauchen wir immer? Muni? <lacht> das ist ein hartes Gefecht. Ich bin <lacht> nicht. Der Gut sind die noch? Äh, Brauchen wir sind auf dem Weg zu euch. Wir sind genau östlich von euch. Auf Check. Dann mit eurem Sektor fortfahren. Wir sind. Ziemlich genau auf der grünen Linie. Okay, da sind wir. Ähm, Problem ist, Paul ist immer noch da down. Der kommt irgendwie nicht hoch. Ja. Viel Bernhard, Spaß mit deiner neu gewonnenen Verantwortung. Ja. So geht's. Bernhard, nur ja. Zur Info. Kass ist nicht verfügbar. Wir haben Bandits der Check. Da drüben sind sie. Wir müssen folgen, Gottlieb. Ja, den letzten Tipp, den ich gehört habe für uns und für was? Haben wir, wo wir? hängen wir dran beim Graben? Ja, wir ja. sollen in den Gräben bleiben. Welche Gräben? Ja, weiß ich auch nicht, sind dann hinabgefallen. <lacht> dann kam der Bandit rein. Ach, du Scheiße, ist die Stadt gut befestigt. Ja. Mann. kein Wunder, dass wir so auf die Fresse kriegen. Flyer, Flau, hier bleibt in der Mitte. Oh. Jungs, guter Job, gefällt mir. Ich hab schon wieder die nächste Aufgabe für dich. Bei den Schliffzügen für wenn du da mal drüber gucken kannst. Okay, Flau, hier verbleibt erstmal die Versteckung der Red Cross. Grün, Penny. Stand, für weiter. Jungs, auf der Grün-Bezeichnung nicht möglich. Nicht möglich? Nicht, nicht möglich. Check. Ich hab's nachladen auf, auf, blau, auf, blau, auf, blau. auf Fixie ist down, Fixie ist down Ja, ich seh es Ich schau Oh shit Ich kann mich um ihn Ja, Ja, lass mal lieber Dann darf Kass gern mal sich bei FOB Eagle umschauen, wie es dort den Friendlies geht Ob er da irgendwas okay. sehen kann Ich nein okay, äh, Aufgabe, FOB Eagle kannst du da mal halt drüber schauen, wie es unseren Friendlies geht Kein Puls, ich mach CPA Okay Dann bis auf, aufwacht Geht's Bernhard? Ja, okay, ich, bin ich bin gar ja, gut ja, dran. Übernimmst Pult. du mal CPA, dann schau ich mal, wie es Bravo geht. Äh, Alpha. Ja, Verstanden. Um. Alpha von Lead. Positiv ist der Medic, wird schon behandelt. Bitte da mal. ist er wieder. Äh, gut. Medic ist da. ist da. Alpha von Lead. Cool. Marco liegt hier vorne auf dem Boden, aber da muss... Äh, du musst Negativ. Nicht, nicht äh, jetzt. Kannst du kannst nochmal mal nochmal, äh, Bagando scannen, ob du irgendwas siehst. Das ist hier in ja. dem westlichen Bereich. Verdammt viel Feindkraft, das ist los! <lacht> ja, aber warum vermelde ich ja, jetzt schon? aus dem Alpha von Lead. Alpha. Alpha, kapiert. Hm. Frage-Status? Wir pushen langsam vorwärts, sind jetzt in einer Häuserreihe, aber wir wurden gerade von einer Granate getroffen äh, zwei verletzt, ne, drei verletzt, vier verletzt, äh, und, äh, versuchen kurz zu bandagieren und weiter vorzupuschen Gegner sind das ganz schön dick eingegraben, ähm, haben immerhin Probleme damit Same game hier, passt, weitermachen Er hat die ja. Nein, cool. steh stehe wieder hin. auf, Junge. Merzen hat auch keine. Okay, okay. Gottlieb, wir schließen auf die anderen auf. Ach so, der Medic braucht noch Deckung, passt. Ich würde den Medic jetzt aufheben und drüber sprinten. Okay, Doc. Könnt ihr mir da Deckung geben? Check. Gut, dann wartet kurz. Hallo. Ah. ah, hoi. Weg vom Fenster, weg vom Fenster, die schießen vom Fenster durch. Ne, ich hab sie bekämpft, im Süden zwei Leute gewesen. Ach so, okay. Bleib dann rück, dann bitte aufrücken auf die eigenen. Timo bleib in Deckung, Timo bleib in Deckung, Timo, bleib in Deckung. ja. Und Gottlieb wir auch. ]igkeit. Fuck. Den habt ihr äh... Ach du Scheiße. Und, das ist unmöglich, ich kann da nicht weg. Hast du auch? Äh, ja. Folgt. Äh, Lauf die Lücke ein hier. Eine. Oh, oh Alter. Ja, wo habt ihr die denn hingeschmissen? Ja, geflogen. Warte, ja, ich heb sie nochmal auf. So bei Benny. Oh ja, die ist es. Funkanlagen im Norden von uns. wie oh, ja, gut, dass man die, die Rauchgranaten nochmal aufheben kann. Ich nicht im Power, um ihm dir zu helfen. Ja, ja, alles gut. Okay. Habt ihr ihn aus der Lücke raus? Ich sehe ihn nicht. Äh, Hier ist ja, alles es ist der Komplett erwischt. Hä? Warum kann ich ihn aufheben? Der ist tot. Der ist tot? Ach du Scheiße. Geh weiter, geh weiter. Okay, Gott, stehe. wir müssen aus der Lücke raus. Ja, Achso, du bist ja dann vor mir. Ja, du irgendwie ja. ja. irgendjemand schneller wie ich. Ich bin die Arme. Ist der auch tot? Ich brauche jemanden, der äh. die Ecke sichert. Das mache ich. Ich die Brust. Genau, ja, pass auf dem Süden auf. Ich ja. habe Leuchtspur cool. auf dem gesehen. Puls ist da, äh... Uh, Timo, Marco, einer kümmert sich nur um, uh, Benny. ich brauche den anderen an der Nordwestecke. Ja. Achtung, da hatten wir Kontakte. Nordwestecke Richtung Norden. Brauche ich, dass du sicherst, weil sonst schießen sie Lieder den Rücken. Und das wäre alles andere als geil. Da steht noch ein MG um die Ecke. Okay, gut, dann vergiss es, dann kannst du an ihn nicht an die Ecke ran. Gottlieb, übernimmst du bitte Südwest für mich? Ich will mal schauen, wie es Alpha geht Hallo? Ich bin da Alpha von Lead, wie geht's euch? Okay. Äh, wir haben immer noch drei Leute down oh, ne? Zwei Leute down Ähm, wir holen uns langsam Squad, ist komplett tot Scheiße Ja, danke äh, Antrag kürzer funken, Alter. weil wir haben andere, die da mithören ich glaub, ich mach mal Sorry Wie viele Verluste okay. hatten wir? Einen und einer Ein, muss noch ausschneiden Ein okay. Totalausfall, einer ist auf dem Boden. Bitte weiter den Nordwesten decken. Wir sind hier, wir haben. Können wir hier irgendwo durch? Okay, also, wir haben hier einen Durchbruch. Bleibst du um, da, und du stehst? Du deckst den Südwesten, ich decke den Nordwesten. Kreuz <lacht> <lacht> <Preußen> den Strahl. Ich muss warten, meine Leute <lacht> ab sind. Gut, dass ich mal mein 90 Verbände gemacht habe. Gottlieb, hat die AEA noch einen Auftrag? Die Kast? Nee. der Durchbrüche ist. Äh, der Kast? Ja, der ich, ich sehe im roten rein. Kringel noch AAA-Fragezeichen. Was ist das? Das könnte genau. sein, dass da eine AAA steht, aber ich denke mal, durch die Vegetation ist das nicht sichtbar. Okay. Ach du Scheiße, jetzt habe ich nicht mal mehr einen Blue-Vortrecker. Alpha eine von Bravo. Alpha hört. Ich sehe euren Bluford-Tracker nicht mehr, was ist passiert? Ist tot. Ähm, sorry, Feuerfreund, wieder äh, wiederkommen! Ich sehe euren Bluford-Tracker nicht mehr, Frage, was ist passiert? Norden. Äh, Bluford-Tracker! Ja, okay. Äh, Nevermind! Das aa Fragezeichen zeichen bunker hey, Infanterie ist bin noch bin Dein Medic ist noch an dem einen dran, oder? Ja, positiv. Das sieht so ruhig aus. Ja, hier kommt man Problem schlecht weg, gell? Ist eine scheiß Avenue. Ich glaube, wir sollten uns von Straßen fernhalten. Bleib hier weg, du kommst, wirst du sofort der Beschuss, will ich. Hier kommt man das auch Problem nirgends. Ist, wir haben Heavy MG um diese Ecke, wir haben die BTA Crew um diese Ecke und ich komme nicht durch diese Lücke, weil ich von hier Beschuss reinkriege. Ja, dann würde ich sagen, wir fallen wahrscheinlich noch mal zurück und dann gehen wir eine Schneise ja, weiter das südlich das vor. Was hältst du A davon? Muss man halt hier noch mal queren? Uh, ah, ich ich persönlich würde er hier versuchen, durch die Lücke zu kommen und ist hier das weil ich okay. Dann versuche nach Süden zu gehen, das MG zu flanken und hier irgendwie irgendwo Progress zu machen. Check. Alpha hat's gerade auch recht schwer. Ich meine, kein Alpha Wunder, bei so viel Stellung. Äh, Auf irgendwas. Ja, ja. wir zumachen. Alpha zu Bravo. Bravo. Äh, wir haben Zwei Leute verloren, haben keine Medical Supplies mehr und sind relativ low an Ammunition over. Okay. Äh, Positiv, wir haben einen Main down und sind pinned, wir können euch leider nur mehr Sekunden unterstützen. Verstanden, gibt's eine Möglichkeit zu resupplyen over? Ach du Scheiße, guten Morgen! Oh. Keine Ahnung Lead, gibt's eine Möglichkeit zu resupplyen? Ja, ja. was das ist so low können die noch gar nicht, nicht sein? Das Oben das an hey, der in Basis in war noch was, ich frag mal OPZ. So, OPZ gut, von Lead. Gut, Bixi, hast du noch ein bisschen Blut für mich? Ja, Guck Na, nach außen, guck nicht mehr. OPZ von Lead. Hört. Status haben Hört. in Alpha und Bravo jeweils <lacht> Tote <lacht> und haben Bedarf für Medic und Munitions <lacht> <lacht> Resupply <lacht> kommen. Jo. Ich brauch Magazine gleich. Hört. Äh, ja. Ähm. Die Verstärkungsgruppen, wo gerade eingesetzt wurden, bringen wieder ein bisschen was mit und das nächstes Mal einfach, müssen, müssen wir gucken, wie wir es machen. Ich kann da keine Spline reinschicken. schicken. Wird schwierig mit Luftabwehr und Infanterie, die da rumfährst Ja, sag ich schon. Okay. Ansonsten, die Nächsten, die tot sind, sollen sie in den Rucksack aufschnallen und mehr mitnehmen. Fucking Backblast. Okay, warte mal, vielleicht können wir auch mit Alpha regruppieren, das ist scheinbar doch heftiger als es ist. Ähm, Alex, bin siehst du eine Chance, dass wir auf Alpha vorrücken können? Die sind ja bei dem Hochhaus im Nordosten, da hast du sie wahrscheinlich wuseln ja, sehen. Wenn Alpha sind. sich markieren kann auf der Map, dann nee, kann ich, ich meinen Kassel äh, anfordern. Problem ich habe im Bunker wenn wir nochmal zurückfallen und dann querlaufen? Timur, was du? Ähm, dann sind wir direkt auf Alpha drauf und deswegen ziehen sie auch nicht okay. weiter. Ähm, deswegen mein Plan war eigentlich, dass wir hier Richtung Norden oh, vorreden, aber das ist wir zunichte gemacht, dass also, wir ein schweres MG Richtung Süden haben. die die Straße deckt, deswegen müssen wir erst dieses MG ausschalten, bevor ich mich irgendwie bewegen kann. Das MG im Süden ist down. Kannst ruhig mal drei rein. Das MG im Süden ist down, okay. Ja, aber ich hätte äh, Bernhard, Gottweb, Alex, ich Okay. Gut. Ich ja, geht will jemanden anders als mir, der mal kurz Richtung Süden peekt und schaut, wie es die Ecke aussieht. Ja, das also ist, MG gucke ich an, das macht nichts mehr. Die Ecke weiß ich nicht. Alles klar, so dann warten wir auf unseren von Alpha von Lead. Juck. Stärkungsmann und Kannst dann drücken auf, wir, auf wir Richtung ja. Norden die Straße ja. entlang. Wir können Subvention. Resupplies höchstens ja. mit Aufrückkräften reinbringen. Mit der AA-Gefahr hier, sagt OPZ, können wir nicht weitere Supplies reinbringen. Ansonsten fucking... Schicken. Wir haben kein Blut sie mehr. Unsere Munition raus. geht langsam zur Neige, aber ja, wir, wir schauen irgendwie. Das gibt mir einen ETA ja, und einen Anflug. Alles klar, wir sind vollständig. Dann drücken wir jetzt diese Straße hier rechts Richtung Norden vor. Anflugkasse genau 30 okay. Gottlieb, wir werden uns danach an Alpha dran halten, äh, weil ja, die haben ja, weniger Supplies. Ja. Dann sind sie zumindest personell ja, verstärkt. Verstanden. Verstanden. Das heißt, wir gehen jetzt hier noch mit denen mit und schauen, was wir mit Alpha regruppieren Alles klar, dann bekämpfen wir erstmal die Kontakte im Süden und sobald möglich rücken wir vor. Süden sieht gut aus. Alles klar, da in Richtung Oder Norden. Der auch, auch. Genau. Rot los, rot los. Lauf folgt. Ja. Okay. Kuschelt an der Häuserwand. Jo. So, blau folgen. Blau folgt. Jo, so, Simon, wir ja. gehen los. Okay, lebt wir folgen. Stand dann. Rückwärts. jetzt ost es gibt Osten sind äh, Verbündete. Nehmt die Köpfe runter und drückt mit Wänden. Bollen schießen hier durch den Fenster. Kontakt Kontakt Richtung Tür. Mhm. AP mhm. bereit noch. Bereit? Oh, ist der Ach du Scheiße. Panzer. Moschur, Vorsicht. Der uh, lebt noch! Lauf, <tippen> lau lauf, Gottlieb! Kannst du ja. den Kass auf den Panzer ansetzen? Gottlieb! Gottlieb, hörst du mich? Ja, ich hörte, ich hörte. Hast du eine rote Smoke? Schmeiß sie grob in die Richtung und setz Kass drauf an. Dann zünde Grün in unserer Nähe. Ich werde beschossen, ich muss mich bandagieren. Check. Gib Kass durch, dass der Panzer grob mit blauem Rauch markiert wird. Ja, ich bin euch Markierung, motorisiert. Ein Panzer. Blauer Smoke. Blauer Smoke. Es das heißt blauer Smoke. Friendly Snow Factor. Oh. Scheiße, der kommt näher. Er ist heiß, er kommt näher auf unsere Position. Wir müssen weg, wenn der Kass jetzt kommt und wir sind im Splash drin. was du machen kannst. Okay, abort abort, der fährt zu den anderen. Abort. Der fährt zu den anderen, zum anderen Fireteam. Abort, abort, abort, abort. Verstanden. Die ist out und ist gerade getroffen. Ja. Moment. Können wir ein Visual auf den Panzer kriegen? Alpha für Lead. Lead für Alpha. Hört. Wie weiß, ich habe einen BTR in meinem Südosten. Korrektur MBT in meinem Südosten. Ich glaube, ich gibt's nicht mehr viel länger. Und Alpha ist soweit wieder Combat Ineffective. Ich hab mehrere Leute da. Spotlane ist getroffen. Da Schön! Runter, da, da kommt Kassel runter, oder? Soll okay, ich nochmal probieren? Da kommt runter. Nevermind. Alpha, äh, MBT ausgeschottet.